Ja, Sehr geehrte Teilnehmer des heutigen Webinars, wir möchten das Webinar pünktlich starten und beginnen deshalb jetzt. Ich hoffe, Sie können uns gut hören ähm, und haben keine Probleme mit der Einwahl. Wenn das der Fall ist, dann könnten Sie bitte kurz bei Ihrem Namen mit der Funktion Emoticons ein Smiley auswählen, dann wissen wir, dass alles klappt. Ich sehe schon den ersten Smiley, also es scheint zu funktionieren. Gut, dann ähm, hallo und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an unserem Webinar Förderanträge, die DKE als Partner teilzunehmen. Es ist das dritte Webinar einer ganzen Reihe. Weitere Themen äh, wie Horizon 2020 folgen zum Beispiel heute Nachmittag. Und weitere Informationen zu den restlichen Webinaren finden Sie auf der DKE Homepage. Im heutigen Seminar zum Thema Förderanträge wird es darum gehen, wie unter anderem die Antragsphase abläuft, wie so ein Förderprojekt bearbeitet wird, wie die DKE da als Partner in Förderprojekten arbeitet. Und das Webinar wird circa 45 oder 30 Minuten dauern. Dazu begrüße ich unsere heutige Referentin, die Frau Henriette Boos, Expertin bei der TKE für das heutige Thema. Sie ist seit 2010 bei der DKE dabei als Projektmanagerin und äh, dort natürlich auch für unser heutiges Thema verantwortlich. Darüber hinaus ist sie noch in anderen Projekten, wie zum Beispiel der Erstellung der Roadmap Smart Home and Building oder auch äh, Gleich, Gleichstromanwendungen und äh, Deshalb freuen wir uns wirklich, dass wir Frau Boos heute für unser heutiges Webinar gewonnen, äh, gewinnen konnten. Dann noch ein paar Worte zu meiner Rolle. Mein Name ist Sophia Hart. Ich werde heute Ihr Moderator sein. Ich bin selbst Mitarbeiterin bei der DKE und dort für das Thema IT-Sicherheit, speziell im Projekt Vernetzte IT-Sicherheit kritischer Infrastrukturen zuständig. Und in meiner Funktion als Moderator werde ich Sie heute durch diese Veranstaltung führen. So, und bevor Frau Boos... Mit dem Vortrag losgeht, habe ich noch ein paar organisatorische Hinweise. Sie sind während des Webinars stumm geschaltet, einfach vor dem Hintergrund, dass wir Störgeräusche vermeiden wollen, weil die ganze Geschichte auch aufgezeichnet wird. Sie können natürlich trotzdem mit uns kommunizieren, und zwar über die Fragen- und Antwortenfunktion. Hier können Sie Fragen direkt an uns richten. Ich als Moderator sehe die dann und werde die dann entweder unmittelbar beantworten, an Frau, an Frau Boos weiterleiten oder wir heben uns die Fragen bis zum Schluss auf und beantworten diese dann gebündelt. Das werde ich bedarfsabhängig entscheiden, inwiefern das dann gerade passt. Aber es wird auf jeden Fall keine Frage vergessen. Gut, im Anschluss an das Webinar möchten wir dann gerne wissen, wie Ihnen dieses Webinar gefallen hat. Dazu wird dann automatisch in Ihrem Browserfenster eine kleine Umfrage gestartet zu Ihrer äh, Zufriedenheit mit dem Webinar und an der wir Sie natürlich bitten möchten, teilzunehmen, denn wir möchten auch in Zukunft Mehrwerte bieten und sind dabei deswegen sehr an Ihrer Meinung interessiert. Der letzte organisatorische Punkt ist, dass wir in dem Anschluss an das Webinar eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen möchten. Sollten Sie also zum Beispiel jetzt Folien auf den ersten Blick nicht vollständig erfassen können, dann können Sie sich das hinterher natürlich nochmal anschauen. Gut. Damit habe ich zunächst alles gesagt. Entschuldigung. Und übergebe jetzt an Frau Boos und freue mich auf einen spannenden Vortrag. Ja, vielen Dank, Frau Hart, für die nette Einleitung. Ähm, ja, mein Name ist. Ich kann nicht weiterklicken. Moment, Augenblick. Es geht nicht. Ja, So, also nochmal. Mein Name ist Henriette Boos und ich möchte beginnen mit einer kurzen Darstellung über die Ziele, Arbeiten und Themen des VDE und zwar deshalb, um Ihnen zu verdeutlichen, welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit überhaupt bestehen und ähm, welchen Mehrwert das für Sie haben kann, mit uns als Projektpartner zusammenzuarbeiten. Ja, Der VDE, der Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik, ist ein 1893 gegründeter technisch-wissenschaftlicher technisch Verein. Ähm, er deckt die Arbeitsbereiche Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik bzw. Informatik und den ergänzenden Technologien ab und ähm, äh, beschäftigt sich auch mit Wissenschaften sowie deren Anwendung in Kommunikation, Medien, Automatisierung, Verkehr und Gesundheitswesen. Der VDE hat 36.000 Mitglieder und mit seinen 1.500 Veranstaltungen mit etwa 60.000 Teilnehmern im Jahr viel Erfahrung auf dem Gebiet der Organisation und Durchführung von Konferenzen, Sitzungen und Seminaren, das auch immer ein Teil von den meisten Projekten ist. Der VDE hat in seinem Leistungsspektrum vier Hauptfelder. Zum einen den Bereich Wissenschaft, Bildung, Beruf mit den Fachgesellschaften und den Ausschüssen und dem VDE-Konferenzservice und dann das Prüfinstitut in Offenbach. dass seit 1920 der Spezialist bei der Prüfung und Zertifizierung von elektrischen und elektronischen Komponenten, Geräten und Systemen ist. Das Prüfinstitut hat ein umfassendes Dienstleistungsportfolio für Hersteller und Handel und bietet Unterstützung von der Entwicklungsphase bis zur globalen Markteinführung. Darüber hinaus steht das Prüfinstitut für neutrale und unabhängige Prüfungen als Basis für zuverlässige und reproduzierbare Testergebnisse und das VDE-Zeichen und die VDE-Prüfberichte genießen hohe internationale Anerkennung. Das nächste Themenfeld der VDE-Gruppe ist der Verlag, der neben der Veröffentlichung von Normen und Fachbüchern auch die Zeitschrift ETZ herausgibt. Zusätzlich ist die VDE-Verlag GmbH der Veranstalter von einer Vielzahl von Seminaren rund um das Thema Elektrotechnik und Informationstechnik. Zu guter Letzt der vierte Teil, Hauptteil der VDE-Gruppe ist die Deutsche Kommission der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik, die DKE. Auf die werde ich jetzt noch mal genauer eingehen. Und zwar ist die DKE ein Organ des VDE und des Deutschen Instituts, Instituts für Normung, dem DIN. Rund 3500 technische Experten entwickeln Normen für mehr Sicherheit und Innovation und vertreten die Interessen Deutschlands in der internationalen und europäischen Normung, in der IEC und der CENELEC. Die DKE ist die nationale Organisation auf diesem Gebiet und ist Gründungsmitglied der Weltnormungsorganisation IEC. Von der Struktur her ist die DKE unter der Geschäftsführung und dem Lenkungsausschuss in neun Fachbereiche und den Bereich Standardisierung und Innovation sowie der internationalen Zusammenarbeit aufgeteilt. genauer. Und genau hier werden auch die Förderprojekte bearbeitet. Wie Sie sehen, werden in den Fachbereichen alle Gebiete der Elektrotechnik und Informationstechnik abgedeckt, von den Werkstoffen über die Haushaltsgeräte bis hin zur Medizintechnik. Innovative Querschnittsthemen werden in den zurzeit fünf Exzellenzclustern bearbeitet und betreffen meist mehrere Fachbereiche. In manchen Projekten werden sogenannte projektbegleitende Arbeitsgruppen gebildet, die sich in regelmäßigen Abständen treffen und den aktuellen Status des Projektes besprechen. Die Mitglieder, die meistens direkt aus den Gremien kommen, geben Feedback und Hilfestellung zu dem Projekt und unterstützen auch zum Beispiel durch Vorträge an Workshops oder Bereitstellung von weiterführenden Informationen. Also das ist immer eine gute, gute Zusammenarbeit. Und das Ganze ohne direkt als Partner im Projekt beteiligt zu sein. Je nach Themengebieten werden sie einem oder mehreren Fachbereichen zugeordnet bzw. kommen als Querschnittsthemen in den Gremien. Also die Projekte ähm, werden meistens, sind meistens übergreifend über mehrere Gruppen und die Gremien der verschiedenen Fachbereiche werden dann mit einbezogen. Die zuständigen Referenten stellen dann die Projekte in den Gremien vor und stoßen somit das große Netzwerk an. Und das Netzwerk ähm, bezieht sich bei uns nicht nur auf nationale Ebene, denn die DKE ist auch europäisch und international gut vernetzt. Ähm, wie ich eben schon gesagt habe, als Mitglied bei Cenelec und IEC ähm, ist der Zugang zur internationalen Normung und damit auch zur internationalen Öffentlichkeit gegeben. Ich selbst habe vier Jahre lang in einem Projekt des siebten Rahmenprogramms der EU auf Seiten der DKE betreut und in dessen Laufzeit eine bei IEC eingereicht und veröffentlicht und somit war ein Ergebnis des Projektes in die internationale Normung eingeflossen und wurde durch das normative Dokument zu einem Wegweiser auf dem Gebiet. So, Nun möchte ich zur eigentlichen Projektarbeit und der Beantragung kommen. Ich werde mich jetzt auf die Projektarbeit auf nationaler Ebene beschränken. Die Förderlandschaft auf europäischer Ebene wird Ihnen heute Nachmittag Dr. Paul Sacke in einem weiteren Webinar näher erläutern. Fangen wir also einfach mal bei der Projektidee an. Meist beginnt ein Projekt mit einer Idee und Sie kennen das ja sicherlich alle. Man hat dann eine Idee, eine Einzelperson oder auch eine Gruppe. Und während meinetwegen, das Mittagsessen plaudert man mit einem Kollegen am Tisch, am Tisch über die Idee, um mal zu sehen, mal sehen was der andere über die Idee denkt, ob, ob das vielleicht eine Sache ist, wo ich andere begeistern kann. Und meist bekommt man da oft erstmal kritische Einwände direkt zu der Idee, also mehr inhaltlich, wie zum Beispiel, was gibt es doch schon längst oder das interessiert doch keinen. Und manchmal sind es aber auch so Befürchtungen in Richtung des zeitlichen Aufwandes für die Beantragung oder fehlende Partner können wir überhaupt alles abdecken, was so ein Projekt mit sich bringt. Und wer noch nie ein Projekt beantragt hat, bei dem stellen sich auch schnell Befürchtungen hinsichtlich der Komplexität der gesamten Förderlandschaft ein, weil das ja schon ziemlich viele Formalitäten mit sich bringt. Und das meist nicht ganz Unrecht. Es gibt eine Reihe von Hilfestellungen und Seminaren, die Licht in den Förderdschungel bringen, vor allem von den Projektträgern. Ähm, Kurze Erläuterung, die Projektträger sind diejenigen, die im Name, Namen der Bundesministerien zu einzelnen Forschungsbereichen und den bestehenden Fördermöglichkeiten informieren und beraten, und natürlich ist auch bei uns der enge Kontakt zu dem Projektträger ein wichtiger Baustein für ein erfolgreiches Projekt. Denn nicht nur die Beantragung von Fördermitteln wird über den Projektträger abgewickelt, sondern er ist auch ständiger Begleiter und Ansprechpartner über die gesamte Projektlaufzeit bis zum Abschluss. Also sobald es irgendwie Probleme gibt, ist es immer, immer ein guter Weg, direkt den Projektträger anzusprechen. Meistens hat man bei denen einen Ansprechpartner, der sich komplett um ein Projekt kümmert. Der Projektträger steht auch schon bei der Idee Ideeberatung zur Seite, also auch schon bei der Projektskizze. Und Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, und das nicht nur bei Anträgen, sondern auch bei meiner sonstigen Arbeit, dass man oft erst mit Gegenwind zu kämpfen hat, wenn man ein neues Thema auf den Tisch bringt. Also meistens gibt es ganz viele Stimmen, die sagen, ach, das braucht man doch nicht. Und, ähm, aber meist lohnt es sich doch einfach, einfach mal zu machen, den Mut zu haben, auch mal gegen den Strom zu schwimmen und einfach mal auszuprobieren. Und dabei kann der richtige Projektpartner eine wichtige Rolle spielen. Und hat man den richtigen Projektpartner erstmal gefunden, muss man die Idee natürlich zu Papier bringen. Der Koordinator, also sprich, wenn sich zwei oder mehrere Projektpartner gefunden haben, sucht man sich einen geeigneten Koordinator aus und der reicht für den gesamten Verbund die Projektskizze bei dem Projektträger ein. Das heißt, nicht jeder Partner reicht etwas Eigenes ein, sondern es wird ein Verbund, eine Verbundskizze erstellt. Bei der Projektskizze kommt es nicht darauf an, möglichst viele Seiten zu füllen, weil der Projektträger und seine unabhängigen Experten müssen relativ schnell erkennen, was die Ziele des Projektes sind und wie sich der Mehrwert für die Gesellschaft darstellt und ob die Projektziele oder die bei der Ausschreibung gestellten Ziele erfüllt werden. Das Programm und die Ziele des Ministeriums und der Ausschreibung müssen sich also in der Projektskizze widerspiegeln und diese auch abdecken. Auch das Konsortium und ein Arbeitsplan müssen mit der Skizze bereits vorgelegt werden. Hinzu kommt ein Verwertungsplan und natürlich das einer der wichtigsten Teile, die Finanzierung, muss sichergestellt werden. Dem Projektträger muss auf jeden Fall schlüssig dargelegt werden, dass der Zuwendungsempfänger, sprich die Partner, in der Lage ist, das Projekt finanziell zu stemmen und dass er die Ergebnisse des Projekts der Öffentlichkeit zugänglich machen wird. Er hat der, der Öffentlichkeit natürlich hierbei eine Verpflichtung. Der Zuwendungsgeber hat eine Reihe von Kriterien, die er bei der Beurteilung von Projektanträgen zugrunde legt. Als erstes wird geprüft, ob das Projekt zu den ausgeschriebenen Zielen und Inhalten des Förderprogramms passt. Das Förderinstrument Verbundförderung statt einzelbetrieblicher Förderung wird stets bevorzugt. Also mehrere Partner ähm, werden, haben größere Chancen auf äh, den Zuschlag als Einzel Einzelfirmen. Die Gruppierung der Unternehmen sollte alle Bereiche des Antrages abdecken. Wenn die Aufgaben die Expertise der Partner übersteigt, ist die erfolgreiche Dur Durchführung gefährdet. Abhilfe kann hier notfalls auch äh, eventuell die Einbeziehung von Unterauftragnehmern bringen. <lacht> Dazu komme ich aber später auch noch mal genauer. Der im Projekt erzielte Fortschritt sollte über den Stand der Technik hinausgehen und eine Ausgewogenheit zwischen nicht zu dicht am Markt, aber nah genug ist sicherzustellen. Da die Projekte meist nicht zu 100% gefördert werden, muss eine Bonität des Zuwendungsempfängers für den Eigenanteil nachgewiesen sein. Die Insolvenz eines kleineren kleinen Unternehmens durch den Zuschlag für ein gefördertes Projekt ist nicht unvorstellbar und natürlich unbedingt zu vermeiden. Die meisten äh, Ministerien fördern daher auch keine Start-up-Unternehmen. Weil die Gefahr zu groß ist, dass sie den eigenen Anteil nicht stemmen und da dabei untergehen. Ja, da sind schon eine ganze Reihe von Anträgen zu sehen. Neben der eigentlichen Projektskizze Projekt muss man natürlich sehr viele Formalitäten ausfüllen. Das sind unterschiedliche Richtlinien. Es gibt Tools, wo man die Sachen nochmal hochladen und äh, um, Einfügen und ausfüllen, die man ausfüllen muss. Und es passiert schnell, dass äh, das eine oder andere übersehen oder missverstanden wird. Daher, bei jedem Antrag und Projekt kommt wieder ein Stück an Wissen dazu. Also, es ändert sich auch immer mal was. Man lernt also nie aus. Es bleibt immer spannend. Ist die Projektskizze soweit vom Projektträger akzeptiert worden? Geht es an den Vollantrag? Der Projektträger gibt hierbei das Vorgehen und den Zeitplan vor, ebenso die Förderquote und den Projektstart. Diese Abstimmung mit dem Projektträger nennt man die Antragsberatung. Sehr wichtig. Der Antrag selber hat feste Bestandteile. Da besteht zum einen aus dem Antragsformular inklusive der Vorkalkulation, also sprich der Finanzplanung. Eine Erläuterung zur Vorkalkulation muss auf jeden Fall beigefügt werden. Das heißt, welche Berechnungsgrundlage. Dann gibt es zum Beispiel für die Personalkosten. Die Gesamtvorhabenbeschreibung, die einmal pro Verbund verfasst wird, sowie die Teilvorhabensbeschreibung von jedem Partner. Das heißt, jeder Partner legt nochmal eine Beschreibung seines Teils des Projektes vor. Zusätzlich kommt, wenn der Projekt das an, Projektträger das anfordert, noch die Bonitätsunterlagen. Dazu können eine allgemeine Beurteilung von Bankkunden, sprich die Bonität wird damit geprüft. Oder wie im Falle des VDE müssen wir meist einen Vereinsregisterauszug bzw. die Vereinssatzung mit beifügen. Und als letztes kommen idealerweise noch Vergleichsangebote für Unteraufträge, falls diese im, im Arbeitsplan so vorgesehen sind. Ich sehe, wir haben hier zwischendrin eine Frage. Mhm. Ähm, und zwar, ob die DKE der Koordinator ist bei solchen, bei solchen Anträgen. Ähm, ja, also wir haben schon in vielen Projekten die Koordinator ähm, als Koordinator mhm. bearbeitet und, und wir machen das immer gerne. Kommt natürlich auch das Projekt drauf an. Aber ja machen wir. Also teils, teils. teils, quasi. teils ja. hm? So, als nächstes. Ähm, habe ich jetzt mal beispielhaft einen Auszug aus so einem Antrag auf Ausgabenbasis. Also es gibt zwei Arten ähm, Zuwendungen zu beantragen. Das ist einmal auf Ausgabenbasis, auch einmal auf Kostenbasis. Das hängt damit zusammen, wie man ähm, intern in der Firma seine Kosten ähm, abrechnet. Das, ähm, da gibt es aber auch genug Broschüren zu, dass man findet, welche, welche Art von Antrag für einen die passendste ist. Also meistens ist es so, dass die Hochschulen auf Ausgabenbasis beantragen und die, ähm, die Firmen auf Kostenbasis. Ähm, das Antragsformular auf Gewährung einer Bundeszuwendung auf Ausgabenbasis auch, oder auch auf Kostenbasis ganz einfach aufgebaut. Es gibt sechs Abschnitte, ähm, die nennen sich AZA1 bis AZA2 bzw. AZK1 bis AZK2. Und, ähm, und jedes Eingabefeld hat eine eigene Nummer. Also zum Beispiel im AZA 1 befinden sich die Nummern 10 bis 160 und hier geht es hauptsächlich um das Vorhaben, den Vorhabenstitel die Daten des Antragstellers und so weiter. Im zweiten Abschnitt werden Kontendaten abgefragt. Das AZA3 beschäftigt sich mit den Daten von den Partnern. Da muss man angeben, wer sind die Partner, welche Firmen, wer ist da genau der Ansprechpartner mit Telefonnummern und allem. Der vierte Abschnitt ist mit der, mit der entscheidendste. Und hier werden die zuwendungsfähigen Ausgaben eingetragen, wie zum Beispiel die Personalausgaben und die Verwaltungsausgaben. Also das ist wirklich wichtig, weil alles, was hier an Fördermitteln nicht beantragt wird, kann später nicht über das Projekt abgerechnet werden. Der fünfte Abschnitt enthält eine Kurzfassung des, der Vorhabensbeschreibung. Das ist genau eine DIN A4-Seite. Hierbei ist darauf zu achten, dass dies das Teilvorhaben beschreibt. Es soll ein durchgängiger Text und keine Stichpunkte sein. Und das Vorhabensziel, die Arbeitsplanung und die Ergebnisverwertung sind Teil dieser Kurzfassung. Als letztes kommt dann noch der sechste Anteil des Antrags. Ist, äh, da ist nochmal beschrieben, welche Unterlagen noch beigefügt werden. Eine kurze Erklärung zu dem Antrag und natürlich die rechtskräftige Unterschrift. <lacht> Den wichtigen vierten Abschnitt habe ich hier noch einmal ausdrucksweise abgewählt. Das ist der Teil, wo die Personalausgaben und die anderen Kostenpositionen aufgelistet werden. Und hier sieht man ganz gut, dass die, dass die einzelnen Positionen schlüssige Titel haben und aber es ist jedoch immer ratsam, sich für jede Position parallel beim Ausfüllen die genaue Beschreibung durchzusehen. Also es gibt zu diesem Antrag Leitfäden, die genau beschreiben, was hier gemeint ist. Zur Not, falls man mal bei einem Teil nicht weiß, kann man auch jederzeit den Projektträger ansprechen. Ich habe hier noch mal eine Frage. Ja, man kann also die Frage ist, kann der Antrag noch nachträglich erweitert werden, zum Beispiel, wenn die Kosten, zum Beispiel Labor Laborkosten höher ausfallen? Das ist schwierig, aber es geht. Man muss natürlich da immer mit, seinem, mit dem Projektträger sprechen. Ich glaube, eine Erhöhung um einen bestimmten Prozentsatz so ist jederzeit ohne, ohne Antrag möglich. Ansonsten muss man das immer noch mal durchsprechen. Aber lieber darauf achten, dass man möglichst alles mit beantragt hat. So, dann gehe ich mal weiter. Ähm, ja, also die Projektträger sind da wirklich eine super Hilfe. Ähm, die bilden, die ähm, bieten da ständig auch ähm, Informationsveranstaltungen dazu an, die man besuchen kann, sobald eine Projektskizze ähm, ihr und, ähm, parallel zu den ganzen Anträgen gibt es noch Vereinbarungen, die getroffen werden muss. Das heißt, zusätzlich zum eigentlichen Antrag muss innerhalb des ein Kooperationsvertrag vereinbart und schriftlich festgehalten werden. Sprich, der muss von beiden äh, oder von den allen Parteien unterschrieben werden. Dem Projektträger ist über den Abschluss der Vereinbarung äh, der sofort zu informieren. Ähm, falls es den Partnern nicht möglich ist, innerhalb von drei Monaten nach Beginn des Projektes eine Kooperationsvereinbarung vorzulegen, kann der Zuwendungsgeber von dem Fördervorhaben zurücktreten. Das heißt, diese Ko Kooperationsvereinbarung ist sehr wichtig für den Fortgang des Projektes. Da drin wird vereinbart, wie die Zusammenarbeit ähm, geregelt ist, ähm, wie das ist mit den Rechten an den, oder wie, ja, also alles eigentlich, ähm, was die Zusammenarbeit zwischen den Partnern regelt. Sollte man schon im Vorfeld absehen, dass man diese Frist von diesen drei Monaten nicht einhalten kann, ist es ratsam, den Projektträger direkt zu informieren. Also meistens ist dann noch ein Aufschub möglich. Und natürlich nicht an dem Tag, wo man hätte abgeben sollen. Das ist meist eher schlecht. Ein weiterer Vertrag, den man ähm, abschließen muss, wenn das, der, das sehr nötig ist, ist der Unterauftrag. Für <lacht> einen Unterauftrag sind drei Vergleichsangebote einzuholen. Dies gilt auch für einfache Dienstleistungen, die nicht von den Partnern selber durchgeführt werden können. Die Auswahl eines Unterauftragsnehmers muss anschließend benannt und technisch-wissenschaftlich begründet werden. Idealerweise liegt dieser Vorgang bereits bei dem Antrag vor. Natürlich kann es auch mal sein, dass im Laufe eines Projektes dazu kommt, dass, ähm, dass man merkt, dass man bestimmte Aktivitäten, nicht, die nicht vorhersehbar waren, durch die Partner nicht updaten kann und dass ein Unterauftrag vergeben werden muss. Und ähm, das, das ist natürlich auch noch möglich. Allerdings muss man das natürlich auch mit, den, mit dem Projektträger direkt absprechen. Mhm. So, ähm, nun auch einmal zurück zu der DKE als möglichen Partner in Projekten. Ähm, die DKE hat schon eine ganze Reihe an Projekten begleitet, mal als Koordinator, mal als Partner, <kühlt> sowohl nationale auch als auch internationale Projekte mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten und Forschungsfeldern. Bei der Beantragung, Durchführung und Abrechnung so all dieser Projekte gab es viele und große Klar, ähm, Unklarheiten, die im ersten Blick oft gar nicht so entscheidend sind, aber doch beachtet werden müssen. Hier gilt es oft, sich im Verbund auf eine einheitliche Sprache zu einigen und eventuelle Rücksprache mit dem Projektträger zu halten. Ich habe einmal ein paar Beispiele aus meinem Projektalltag zusammengestellt, um Ihnen zu zeigen, dass es manchmal schon Kleinigkeiten sein können, die große Auswirkungen haben können. Bei meinem ersten Beispiel geht es um die Arbeitspakete. Durch Zufall saß ich letztens in Vertretung in einer Runde von ähm, ähm, Industrievertretern, die an den letzten Feinheiten einer Projektskizze waren. Und sie hatten eine ganze Reihe an tollen Ideen, wie sie auf Messen und Veranstaltungen die Zwischen- und Endergebnisse ihres Projektes präsentieren, der Öffentlichkeit präsentieren wollen. Und ähm, ich habe ich, ich war echt begeistert von, der, von dem Enthusiasmus und habe dann mal bei, in dem Arbeitsplan geschaut, aber es gab kein Arbeitspaket für solche Aktivitäten. Ähm, ja, wenn diese ähm, jedoch nicht beantragt, können Kosten und Arbeitszeiten nicht auf das Projekt abgerechnet werden. Also, man darf bei aller ähm, Enthusiasmus solche Kleinigkeiten einfach nicht vergessen, weil es wirklich wichtig ist. Man kriegt im, Hinter-, im Nachhinein dann die Kosten dafür nicht bezahlt. Ähm, auch der Punkt Reisen ist für ein Projekt ist immer wieder ein Thema, ähm, hierbei muss beachtet werden, dass nicht die Regeln, die innerhalb einer Firma gelten, ähm, für die Projektarbeit äh, gelten, sondern dass äh, hier das Bundesreisekostengesetz maßgeblich ist. Also sprich, wenn man bestimmte Reisegewohnheiten innerhalb der Firma hat, muss man wirklich noch mal nachschauen, passt das auch zu dem Bundesreisekostengesetz, weil das sonst nicht bezahlt wird. Auch müssen während des Projektes Stundenprotokolle von jedem Projektbeteiligten erstellt werden. Und hier muss man sich wirklich auf einen einheitlichen Zeittakt Zeit ähm, einigen. Weil sonst, ähm, ja, sonst findet man zwischen fünf Minuten Abrechnung und drei Stunden alles. Und das ist schon besser, wenn das irgendwie ähm, für eine Firma gleich ist. Insgesamt muss man sowohl bei der Beantragung als auch bei der Durchführung von Projekten aus meiner Erfahrung heraus immer darauf achten, dass die gute, dass für gute geleistete Arbeit, dass sie auch honoriert wird, sprich, dass man auch wirklich guckt: ähm, Habe ich alles beantragt? Habe ich alles richtig abgerechnet? Zusammenfassend möchte ich nun noch einmal das Steckenpferd der DKI als Partner in Förderprojekten darstellen. Mit unserer Erfahrung bei der Projektbeantragung und Durchführung können wir als Koordinator oder Partner viel Unterstützung leisten. Unser Fachgebiet ist aber natürlich in erster Linie die Normung und Standardisierung und die sollten natürlich auch ein Teil des Projektes sein mit dem Vorteil, dass die Normung ja auch eine Hilfe bei dem Zugang zum Markt sein kann. Viele Erfahrungen haben wir innerhalb der DKE und des VDE mit Veranstaltungen. In den meisten Projekten sind Workshops und Konferenzen Teil des Arbeitsplans, und der, denn der Zuwendungsgeber hat ein großes Interesse daran, dass die breite Öffentlichkeit über die Projekte informiert und auch mit einbezogen wird. Das Gleiche geht zur Publikation. Der VDE-Verlag gibt mit dem ETZ eine eigene Fachzeitschrift heraus und wir in der DKE haben zusätzlich eine enge Verbindung zu vielen weiteren Verlagen. Mit 35.000 Mitgliedern im VDE und 3.500 Experten in unseren Gremien ist der VDE ein großes Netzwerk. Das kann ein Projekt immer nur bereichern. Umso facettenreicher der Input von außen, desto umfassender kann das Ergebnis werden. <lacht> mit, der, mit dem VDE Prüfinstitut schließt sich der Kreis zwischen Forschung, Normung und Prüfung. <lacht> Zum Beispiel auf dem Gebiet der Batterietechnologien hat das Prüfinstitut die Nase ganz weit vorne und ist auch in einer ganzen Reihe an Forschungsprojekten beteiligt. Ja, so, damit bin ich auch schon am Ende meines Vortrags. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in unseren Projektalltag gewähren, auch wenn ich viele Themen nur anreißen konnte. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Wenn Sie über das Webinar hinaus noch Fragen um das Thema haben, können Sie mich auch gerne jederzeit einfach anrufen. Ja, soweit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und einen guten Start in die Woche. Gut, ist doch noch eine Frage reingekommen, nämlich wie lange dauert es, bis in der Regel so ein Antrag überhaupt genehmigt ist? Ach, das das ist ganz unterschiedlich. Also, ähm, wir haben teilweise mit Nachbesprechungen ähm, mit dem Projektträger auch mal erst ein Projekt ein, zwei Jahre später starten können, aber in der Regel sind es glaube ich so ein Viertel bis ein halbes Jahr. Gut. Wenn sonst noch Fragen gibt, ich sehe gerade, da ist, ah ja, gut. Ähm, Wenn es sonst noch Fragen gibt, können Sie die jetzt noch direkt stellen. Oder im Nachgang, natürlich können Sie sich auch nochmal an uns wenden, wenn Ihnen im Nachgang noch irgendwas einfällt. Ähm, vielen Dank an Frau Boos für dieses informative und aufschlussreiche Webinar. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und äh, Sie können mit den erhaltenen Informationen was anfangen. Ähm, wie erwähnt, würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie an der Umfrage im Anschluss teilnehmen, um diese Webinare auch weiterhin verbessern zu können. Die Umfrage öffnet sich automatisch, wenn Sie das Event verlassen oder das Event zentral von uns beendet wird und äh, im Anschluss erhalten Sie auch, wie eingangs erwähnt, nochmal einen Link zur Aufzeichnung. Sollte das nicht funktionieren, möchte ich Sie bitten, sich an dke webinarevdecom zu wenden, ähm, weil da dann Ihnen direkt bei dem Problem geholfen werden kann und äh, mit der Aufzeichnung können Sie sich das Ganze nochmal in Ruhe ansehen. Das nächste Webinar wird zum Thema, wie die Frau Boos schon erwähnt hat, zum Thema Horizon 2020 stattfinden. Das macht der Dr. Paul Wacke. Es findet heute Nachmittag statt und natürlich möchten wir Sie auch dazu herzlich einladen. Gut, dann verabschieden wir uns an der Stelle und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und auf Wiederhören.